In der Kategorie Substanz werden Webvideos ausgezeichnet, die mit komplexer Wissenschaft gut recherchierten Themen und inhaltlicher Tiefe begeistern. Wow. Danke schön. Was? Wir eigentlich zum Gender Pay Gap recherchiert haben und erst dann darauf gestoßen sind, dass das ja in der Rente auch Folgen hat und dass man davon aber erst hört, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und deshalb dachten wir, es wäre wichtig, das mal ein bisschen prominenter zu machen. Dieses ähm mein Kollege Jan recherchiert gerade über ähm, das Thema YouTube und der Algorithmus und wie der mit Verschwörungstheorien ähm, zusammenhängt, beziehungsweise wie Verschwörungstheorien davon profitieren. Und das wäre eigentlich mein Video wert. Das könnte man mal machen, ja.